Kapitel 3 Ich brauchte lange, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz stellte mir viele Fragen, aber schien meine zu überhören. Es waren zufällig ausgesprochene Worte, durch die mir nach und nach alles klar wurde. Als er das erste Mal mein Flugzeug sah – ich zeichne mein Flugzeug hier nicht, denn das ist viel zu schwierig für mich – da fragte er mich, was ist dieses Ding? Das ist kein Ding. Es fliegt. Das ist ein Flugzeug. Das ist MEIN Flugzeug. Ich war stolz, ihm mitzuteilen, dass ich fliegen konnte, aber er rief, »Wie? Du bist vom Himmel gefallen?« »Ja«, erwiderte ich bescheiden. »Ah, oh, das ist lustig«, und der kleine Prinz brach in ein herzliches Lachen aus, das mich sehr verärgerte. »Ich wünsche, dass man ernst nimmt, was mir an Unheil zustößt.« Dann fügte er hinzu, »Also kommst du auch aus dem Himmel? Von welchem Planeten stammst du?« Plötzlich wurde mir klar, was es mit seiner Anwesenheit auf sich haben könnte und ich fragte schnell, du stammst also von einem anderen Planeten? Aber er antwortete mir nicht. Er nickte nur sanft, während er mein Flugzeug betrachtete. Auf diesem Ding kannst du nicht von sehr weit herkommen. Und er verfiel in eine lange Träumerei. Er holte das Schaf aus seiner Tasche und bewunderte lange Zeit seinen Schatz. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr es mich beschäftigte, was er mir über die anderen Planeten schon halb anvertraut hatte. So strengte ich mich an, mehr darüber zu erfahren. Woher kommst du, kleiner Kerl? Wo ist dein Zuhause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Er antwortete mir nach einem nachdenklichen Schweigen. Das Gute an der Kiste, die du mir gegeben hast, ist, dass sie ihm als Haus dienen wird in der Nacht. Ganz bestimmt. Und wenn du nett bist, gebe ich dir auch einen Strick, um es nachts festzubinden. Und einen Plock. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu schockieren. Es festbinden? Was für eine merkwürdige Idee. Aber wenn du es nicht festbindest, kann es überall hingehen und sich verlaufen. Erneut brach mein Freund den Lachen aus. Aber wohin soll es denn deiner Meinung nach gehen? Egal wohin, einfach geradeaus. Im ernsten Ton bemerkte der kleine Prinz. Das macht nichts. Es ist so klein bei mir. Und vielleicht ein bisschen traurig fügte er hinzu, geradeaus kommt man nicht besonders weit.